Die französischen Fußballfreunde hier zu uns zu bringen. Vielleicht etwas zum sportlichen Gegner. Äh, Sie spielen im Distrikt in der Pariser äh, Umgebung und sind die Killer Match contre Wurzeln. Zur Spielerstellung. <lacht> zur Spielerstellung mit der Nummer 1 im Tor c'est Gilles Da Silva. Avec le numéro 1, dans le but, c'est Gilles Da Silva. Le numéro 2, Madame Kamara. Le numéro 2, Madame Kamara. Le numéro 3, Arnaud Berté. MountON nest which is wagons. Sh��, kick, kick, haha. PewDiePie— Bugger No, no, no, no, no.